politische Meinungsäußerung nach Snowden wird sich, glaube ich, nicht stark verändern. Es gibt so ein Bewusstsein bei den Leuten, dass es ähm, möglicherweise ein Problem ist, gerade was ich in der Öffentlichkeit sage, das ist erstmal egal in welcher Öffentlichkeit, ähm, dass das auch möglicherweise nicht ganz okay ist, was da passiert. Aber ähm, ich denke nicht, dass es sich überhaupt verändern wird. Leider Gottes. Ich würde es mir anders wünschen, dass die Menschen tatsächlich ähm, verstehen, dass das ein starker Eingriff in ähm, unser aller ähm, Leben bedeutet und dadurch auch unsere Meinungsäußerung sozusagen auch eingreift. Ähm, aber das denke ich eben, dass sich das nicht stark verändern wird.